Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Herr Doktor, wenn der Gips herunten ist, werde ich dann Klavier spielen können? Sagt der Doktor. Spricht nichts dagegen. Oh cool, ich wollte schon immer mal können. Der Montagswitz. <lacht>